Man muss einfach jeden aufs Maul hauen. Man muss einfach jeden aufs Maul hauen, wenn, wenn, wenn der eben Blöde kommt. Man muss den aufs Maul hauen, sinnlos. Und da muss immer auch Muskeln anfressen und so. Man muss einfach Muskeln anfressen. Und man braucht die Technik. Das ist halt wichtig. Es nützt einem nicht, wenn man Muskeln hat und so. Man braucht ein bisschen Muskeln, ja. Aber man braucht halt auch die Technik. Schaut euch mal die Gewinne an. Schaut euch mal die Aktiencharts an. Die gehen nach oben. Dass man den Leuten sinnlos aufs Maul hat. Ja. Wie geil war das noch 2021, als noch noch war. Da musste man nur mit Mundschutz rumlaufen. Heute müssen wir ABC-Anzüge tragen und, und Gasmasken, damit unsere Haut nicht verätzt, wenn wir rausgehen. Wie geil war das damals noch mit Wisst ihr noch, Richtig Freiheit. Ja, wenigstens einer in der Familie, der die Schule besucht, wenn ich einen Hund habe. <lacht> Wenn ich dann zur Hundeschule mit dem gehe, ja, dann ist das richtig geil, Alter. Dann wird er erstmal abgerichtet, Digga. Abgerichtet, Digga. Abgerichtet, Digga. Ich möchte auch für die Gerechtigkeit kämpfen. Also gegen die, die uns auf. Ein Mann des Gesetzes kam irgendwo her. Er hatte die Kraft wie ein Wolf und ein Bär. Beschützer der Schwachen, er hat trotz jeder Gefahr. Hüter des Rechts, Marshal Brave Star. Ja. Da ist er, der Echt. <lacht> Er will die Gerechtigkeit, er will dafür kämpfen. Warte ich wollt euch doch einen Ach, und eine Sache habe ich vergessen, sorry, nochmal, das muss ich auf jeden Fall erwähnen. Immer viel fiki fiki machen, diese gut. Immer viele, viele machen, viele fiki fiki, diese sehr, sehr gut. Das ist der cool Mann. Du siehst halt nur Trains reinfahren, ne? Egal, ich habe jetzt nicht den Namen auf dem Schimmer, ich merke es halt nur, wenn ich unterwegs bin, gerade auch mit meinen Kindern, wenn ich auf, egal auf welchem Bahnhof ich stehe, die Trains die reinfahren, die sind vollgebombt, Alter. Spasten schön noch das Geld in den Arsch schieben, ja, und dann immer schön fressen, fressen und vorm Rechner sitzen und konsumieren und ansonsten darfst du gar nichts. Muss ich hierher fahren und das nervt halt, dass ich extra nach Neukölln fahren muss und wenn ich nach Hause fahre, dauert auch wieder eine halbe Stunde, ja ich zu Hause bin und Hunger haste, hast du <lacht> abends... Das ist natürlich <lacht> die, die Probleme, die die Welt bewegen, Digga. Ja, da musst du natürlich eine halbe Stunde nach Hause fahren, Hunger hast du hoch. Ja, Mann, scheiße, echt hardcore. Aber ja, geile Frisur. Ja, weißt du, was das ist? Das ist wie die Kreuzberger, die immer nur in dem Kiez chillen und nie aus dem Kiez raus wollen. Ich kenne das. Ich musste, <lacht> ich musste immer nach Kreuzberg fahren. Die Kreuzberg-Arzt, die ich kan kannte, sind nie zu mir gekommen. Die, du, du musst immer nach Kreuzberg rein, um die kreuzberg zu besuchen. Die bleiben immer <lacht> in dem Kreuzberg hängen. Und hier Wutzki-Allee sind bestimmt genauso Leute, weißt du, die sind so, ja. die sind so verinselt in dem Kiez. Ja. Oh scheiße, musst du mal eine halbe Stunde U-Bahn fahren, scheiße, Hunger hast du auch. Ist richtig kacke, Alter. Und der Struggle. <lacht> richtiger Struggle, Digga. Weißt du, in anderen Städten und Dörfern, da kommt nur ein Bus am Tag, Alter. In Berlin ist schon schlimm, wenn man bahn drei Minuten Verspätung hat, Digga. Und wenn du ein gutes Immunsystem hast, viel Vitamin D3 zu dir nimmst, spazieren gehst und viel schön fixt, wirst du sowieso nicht krank. Glaub mir, positive Gedanken und dann bist du einfach jala jala guter Mensch. Oh, Digga, zeig mal. Und jetzt Gesicht Alter, wie Rambo wahrscheinlich. <lacht> oh, ist, oh, geht, geht. Oh, oh, Digga, wer würde? Ja, Alter. Das ist aber voll die Ivana. Ich hoffe, das <lacht> Das Telefon, Digga! <lacht> Telefon! <lacht> Abriss schon die Würde!